Hallo, ähm, wir sind aus der Schweiz. Ähm, unser CMS. Machen wir. Oh. Ähm, oh! Man kennt uns noch nicht so. Wir sind ähm, noch in den Windeln sozusagen. Wir sind erst vierjährig im Vergleich zu den anderen hier. Die sind alles schon Teenager, über zehn Jahre alt. Ähm, wir sind ein CMS-System, das auf einem Web-Framework basiert. Ähm, wir haben als Grundlage haben wir Django. Und wir sind das CMS oben drauf. Django ist ein Next Generation Web Framework, das äh, vor etwa fünf Jahren gelauncht wurde, ist Python-basiert und nicht PHP wie die meisten CMS hier. Hat aber. Das hat äh, Vorteile und Nachteile. Ein bisschen schlecht ist für uns, ähm, zum Teil, dass wir dann den Kunden nicht erklären müssen, was ist überhaupt Python. Da müssen wir erklären, ja. YouTube wurde damit gemacht oder große Aha. Teile Googles wurden damit gemacht. Ähm, so. Man kennt es noch nicht so so und äh, das ist einer unserer größten Schwächen, dass wir noch nicht so bekannt sind. Obwohl so. wir im letzten Jahr einen großen Durchbruch hatten im Enterprise Market. Äh, Mercedes-Benz.com läuft auf unserem System. Äh, Orange <lacht> haben wir selber letztes Jahr gemacht. Äh, National Geographic, äh, die NASA seit letzter Woche. Ähm, ja. Äh, Stefanie wird euch jetzt mal zeigen, wie das Admin-Interface bei uns so aussieht und wie man da Content editiert. Genau. Hallo zusammen. Ähm, wir haben den Schwerpunkt auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Also das heißt, dass ein End-User ähm, die Inhalte, sprich Bild, Text und so weiter, sehr einfach editieren kann. Hierzu gibt man in die URL einfach ein Fragezeichen Edit ein kommt hier zu der Anmeldemaske und gibt sein Username und Passwort ein. Mit diesem Balken hier oben kann man in den Edit-Modus hinein- und hinausgehen. Das heißt, wenn er geschalten ist, kann man ganz normal herumklicken, wie es ein externer Besucher machen würde, wenn er auf die Webseite kommt. Wir machen jetzt mal den On-Modus. Und wir sehen, dass es verschiedene Spalten hat, wo man dann die Plugins einfügen kann. Also das heißt, wie schon angesprochen, Bilder, Texte und so weiter. Diese Spalten werden dementsprechend programmiert, so wie es der Kunde haben möchte. Die kann man hier auswählen. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht eine ganz gesamte Spalte haben möchten, können wir auf full klicken. Und dann haben wir nur eine breite Spalte dann können wir auch auswählen, ob die schmale Spalte auf der rechten Seite sein sollte und es wird gleich automatisch gemacht. Also es wird im Template festgelegt, wo gibt es solche Placeholders, wie zum Beispiel Header, Main Content, Right Column, Footer. Da ist man frei, das, kann man einfach, das ist ein kleiner String, den man im Template platziert und dann kann man diesen, an dieser Stelle kommen dann all diese Content Plugins rein. Genau, anhand des Add Buttons kann man bis zu 80 verschiedene Plugins einfügen, die bis jetzt existieren. Machen wir mal, ja, fügen wir ein Bild ein, das ist um, ein gutes Beispiel. Man klickt nur auf die Lupe, dann kommt man auf den Ordner, wo man schon vielleicht schon Bilder hinaufgeladen hat, PDFs oder andere Dokumente, oder man kann es anhand dieses Buttons einfach nochmals heraufladen. Gehen wir in den schon bestehenden Ordner wählen beispielsweise dieses Bild aus. Zusätzlich gibt es den sogenannten Focal Point. Das heißt, wenn Sie ein riesiges Bild haben, mit einer kleinen Person drauf, in der Mitte irgendwo, und Sie genau das Gesicht haben möchten, dann können Sie diesen Punkt dorthin setzen, wo das Gesicht ist und dann wird es automatisch, falls Sie mal einen, einen schmalen Bereich haben, wird genau dieser Ausschnitt fokussiert und genommen. Mit diesem Pfeil fügen wir das Bild ein, Können, ähm, könnten auch noch eine bestimmte Größe definieren, ansonsten auch noch das Bild mit einem Link versehen, falls es auf eine andere Seite linken sollte oder eine Beschreibung drauflegen. Jedes neue... Hinzugefügte Plugin wird zu unters hingelegt, da wir davon ausgehen, dass jeder, der die Webseite beginnt, von oben nach unten die Webseite abfüllt. Ist das Bild jetzt aber am falschen Ort, kann man einfach anhand der Pfeile das Plugin ähm, nach oben bewegen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Plugin in eine andere Spalte zu verschieben, das heißt, anhand des Pfeils sagen wir, das sollte in den Secondary hinüber. Dann ist es schon da. Weiter geht die Möglichkeit, dass man es auch in die obere Spalte hineinfügt, wählt man Feature aus und es ist schon oben. Das Text-Plugin ist auch noch schön zum Erklären. Ganz einfach, simpel sieht aus wie ein wie wie im Windows zu arbeiten. Man kann verschiedene Headings definieren. Das heißt Größe, Fette, Dicke und so weiter. Und man kann hier zusätzlich, falls man einen Lauftext hat mit vielen Links und Bildern und so, kann man hier auch nochmals die, ein Bild oder ein Link und so einfügen. Ähm, noch schnell was zu diesen Content-Plugins. Ähm, unsere Stärke liegt darin, dass wir eben auf einem Web-Framework basieren und ein solches Content Plugin selber zu schreiben ist sehr einfach, ist etwa 30 bis 70 Zeilen Code mit Datenbankanbindung, mit Admin Interface und mit Template. Das erlaubt es, dass Sie, wie bei den meisten Webseiten, haben Sie irgendwelche Datenstrukturen, die jetzt firmenspezifisch sind oder wo Sie eine externe Datenquelle einbinden müssen. Das können Sie mit diesem, das ist eigentlich unsere Stärke, deshalb werden wir auch im Enterprise-Markt sehr oft genutzt und äh, solche Daten dann zum Beispiel in, in, wir haben hier auch einen Shop drin ähm, jetzt zum Beispiel die neuesten Produkte ein Plugin zu machen, das die neuesten Produkte darstellt irgendwo auf, der andere, äh, irgendwo auf der Seite also ein Plugin zu machen ist 40 Zeilen Code und dann haben Sie das also es ist wirklich Sie können das sehr einfach verlinken und äh, unser CMS ist auf diesem Web-Framework aufgebaut ist gleichberechtigt wie zum Beispiel ein Shop oder ihre eigene Web-Applikation und ist sehr einfach miteinander zu verlinken. Was man momentan noch im Administrationsbereich machen muss, ist die Navigationsstruktur festlegen. In einem nächsten Update wird es aber so sein, dass Sie wirklich alles gleich auf der Webseite bearbeiten können. Das heißt, es wird ein Overlay geben, wo Sie dann das, was ich jetzt gerade zeige, ähm, gleich selbst direkt administrieren können. Ähm, dieses Dashboard kommt vom Framework selber. Wir sind eigentlich nur dieser kleine Teil da mit dem CMS. Ähm, jede Applikation registriert sich da und ähm, hat, äh, kriegt dann einen, ihren eigenen Ding und ähm, ihren eigenen Abteil. Und wir zeigen jetzt schnell unseren CMS-Teil da. Genau. Also hier haben wir die Pages, das ist eben wie schon angetönt, die Seitenstruktur. Hier kann man die, das zweite Level aufklappen und wenn wir jetzt finden, mh, der Shop sollte nun hier unten hin, dann kann man einfach mit Drag -and Drop das verschieben. Dasselbe gilt in das nächste Level oder vom zweiten Level wieder ins erste zurück, können wir das einfach so hin und her schieben. Auch eine neue Seite anlegen ist ganz einfach, kurz auf Add Page klicken, dann geht man hier... Den Titel ein, der Slag wird automatisch definiert, save und dann muss man nur noch auf in der Navigation angezeigt klicken, falls man das überhaupt möchte und auf published und dann ist sie eigentlich schon online. Sie können auch ganze web auf einzelne Seiten mappen. Zum Beispiel möchten Sie, dass Sie in der Newspage, page dass darunter die News-Applikation dargestellt wird mit allen News-Artikeln, was dann eine eigene Applikation ist. Ähm, solche Dinge sind sehr einfach damit zu machen und ja. wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu uns. Wir erklären Ihnen gerne noch die weiteren Details. Also was wir sonst noch haben, ist die Mehrsprachigkeit. Da wir aus der Schweiz sind, müssen wir eh jede Seite in drei Sprachen ähm, erfassen. Daher hat es sich so ergeben, dass, dass es einfach standardmäßig sicher mit dabei ist. Wir arbeiten damit mit Tabs, das heißt, jede Sprache, die gewünscht wird, wird oben als Tab angezeigt. Sobald man den Titel der Seite übersetzt hat, wird die Seite im Frontend angezeigt. Und man kann hier auch noch alle Plugins, die man beispielsweise in der englischen Sprache schon erfasst hat, also eine Bildergalerie oder alle Textfelder, Bilder und so weiter, Kontaktformulare, kann man from language kopieren und dann werden sie schön gespeichert. Das heißt, man hat die Seite schon kopiert und muss nur noch die Sprache dann in, innerhalb des Texts übersetzen. Das erleichtert also viel Arbeit. Genau. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen.